Ich vermute, dass sich alle hier einig sind, es ist sinnvoll, den Konflikt von gestern zu klären, um den Konflikt von morgen besser zu meistern, oder ihn gleich zu vermeiden. Das scheint so selbstverständlich, dass keiner wirklich darüber nachdenkt, ob das überhaupt möglich ist, und ob es überhaupt sinnvoll ist. Nachdem ich mit tausenden Paaren auf der Basis dieser Offensichtlichkeit gearbeitet habe, bin ich zu einer ganz anderen Sichtweise gekommen. Soll ich Ihnen sagen, was ich heute über Aufarbeiten von Konflikten denke? Na klar soll ich das, sonst hätten Sie ja nicht das Video angeklickt. Aber sind Sie auch bereit, Ihre Sichtweise loszulassen, die für Sie bisher eine Selbstverständlichkeit war? Nun, das werden wir gleich herausfinden. Wenn Sie wie ich in meiner Praxis streitenden Paaren zuhören würden, dann würden Sie sicherlich auch folgendes beobachten. Was Paare Konflikte aufarbeiten nennen, besteht hauptsächlich darin herauszufinden, was tatsächlich war. Da geht es zum einen um die Fakten, wann, was, wo gesagt oder getan oder nicht getan wurde. Zum anderen geht es um die Interpretation der Fakten, was ein Wort oder Handlung eigentlich bedeutet hat oder eben nicht bedeutet hat. Hier wird nichts aufgearbeitet, sondern jeder macht sich mit seinem Ärger Luft, indem er seine Fakten und Interpretationen dem anderen an den Kopf wirft. Hm. Genau genommen versucht an den Kopf zu werfen, denn tatsächlich prallen sie in der Mitte aneinander und keines der Argumente kommt beim anderen an. Aber nehmen wir an, dass ein Paar besonders kooperativ und ist und, und, und einigt sich auf ein Szenario und seiner Bedeutung. Aber dann ist damit nur die Situation in der Vergangenheit geklärt. Zwar kann theoretisch eine ähnliche Situation in der Zukunft auftreten, aber nach meiner Erfahrung ist sie nie identisch zu der besprochenen. Dann müssen sich die beiden nochmals einigen, ob der neue Fall wirklich dem Vergangenen entspricht. Also führen solche Gespräche über vergangene Ereignisse entweder dazu, dass beide Zeit verschwendet haben, indem sie gleichzeitig sich Beschreibungen zuwerfen, die von beiden nicht aufgefangen werden, oder im Glücksfall gibt es nur eine neue Sichtweise auf den vergangenen Konfliktfall. Deshalb stelle ich hier zwei Dinge in Frage. Wie weit eine Klärung des vergangenen Streits tatsächlich möglich ist und wenn es erreicht wird, ob es etwas nützt. Lassen Sie mich die Sache von der anderen Seite angehen. Also vom Ziel her und nicht vom Weg dorthin. Das Ziel ist ein besserer Umgang mit Differenzen in der Zukunft. Das Aufarbeiten der Vergangenheit ist nur ein Zwischenziel dafür. So und jetzt wage ich eine These. Wenn es möglich wäre das Ziel zu erreichen auf dem direkten Weg, statt über dem Zwischenziel. Das wäre doch auch gut. Also wenn man die zukünftige schwierige Situation als Paar meistern könnte, ohne dass man wüsste, was in der Vergangenheit das Misslingen verursacht hat. Oder? Falls Sie jetzt innerlich mit Nein geantwortet haben und Sie nicht zu einem anderen Sicht bereit sind, dann ist es jetzt höchste Zeit, wegzuklicken. Denn dann wird Sie der Rest des Videos nur aufregen. Okay. Jetzt, wo wir unter uns sind, also die bereit sind zu neuen Sichtweisen, sage ich Ihnen, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Statt dem Umweg über das Zwischenziel der Aufarbeitung direkt eine bessere Umgangsform anzupeilen. Wenn beide Partner sich sicher sind, dass ihr Wohl dem Anderen wichtig ist, also beide das absolute Vertrauen haben, dem Partner ist es genauso wichtig wie mir, dem Anderen nicht weh zu tun. dann werden sie die nächste Herausforderung von unterschiedlichen Bedürfnissen so handhaben, dass sie nicht nur zu kreativen Lösungen kommen werden, sondern auch zu Lösungen, die so nah wie möglich ein Win-Win darstellen. Also statt Vergangenes aufzuarbeiten, sich auf zukünftiges vorzubereiten. Und wie kann man dieses Vertrauen stärken? Ha, schön, dass Sie fragen. Ich wollte Sie nämlich gerade verraten. Gehen Sie auf couplecoaching.de und nutzen Sie die kostenlose virtuelle Love Graffiti Wand. Wie? Erkläre ich Ihnen, wenn Sie auf der Seite angekommen sind. Jetzt nur noch eine Erfahrung aus meiner Arbeit. Wenn Paare Differenzen kompetenter gemeistert haben, dann interessiert sie in der Regel nicht mehr, was, wann, warum in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Sie genießen einfach die glückliche Beziehung jetzt.